Wir sind Freiburgerinnen aus aller Welt und engagieren uns für eine multikulturelle Gesellschaft. Mit der Veranstaltung Miteinander auslöffeln wollen wir bei küstlichen Suppe diskutieren, welchen Beitrag wir für eine offene Gesellschaft leisten können. <lacht> Im Deutschen gibt es das Sprichwort, man muss die Suppe auslöffeln, die man sich selbst oder jemand anderes einem angebracht hat. Das bedeutet, in der Gesellschaft werden Entscheidungen getroffen deren Konsequenzen der Einzelne zu tragen hat. Zusammen auslöffeln bedeutet für uns, dass wir es gemeinsam besser schaffen, diese Konsequenzen zu tragen und eine Lösung zu finden. Haben wir 1, 2, 3, 4 Plätze in diesem großen Flipchart und die Idee ist, dass erstens die Person oder ihr euch alleine Gedanken macht. Was ist für euch eine offene Gesellschaft? Was ist wichtig für eine offene Gesellschaft? Deshalb dieses dabei. Aber. Man muss sich bei sich selbst anfangen. nicht? Ich bin dafür, dass wir Flüchtlinge helfen. Aber. Immer ja. okay. aber. Wenn also nicht so Keine offene Gesellschaft möglich ist ohne Demokratie und ohne Toleranz und Respekt für alle. Mhm. Und was noch haben wir geschrieben? Frieden, das finden wir auch sehr wichtig. Frieden und Freiheit für alle. Ich kann nicht sehr gut Deutsch sprechen, aber ich kann ein bisschen erklären. Ich habe Toleranz geschrieben, weil es ist sehr wichtig, einen anderen zu verstehen und respektieren. Und ja, keine Ver Verurteilung ohne Verstehen machen. Ja, und Chancen für alle geben. Und dann gibt es eine total pragmatische Lösung. Es braucht einfach in jedem Stadtteil überall so eine Suppe auslöffeln. Okay. Also es braucht einfach ganz viel miteinander auslöffeln und dann klappt es mit der offenen Gesellschaft. Ja. Ja. Wow. Wir haben drei Stunden miteinander ausgelöffelt und wollen weiter zusammen aktiv sein. Courage zeigen gegen Ausgrenzung. Freude an der Vielfalt. Mehr Feminismus. Toleranz ohne Aber. Sensibilisieren über das Leiden von den Menschen. Offen nachfragen und offen sein für Nachfragen. Was macht mir Angst? Keine Angst Offen für andere Kulturen, andere Menschen und so weiter. Mutterfettichin, le alle Thakafäten in Ukraine und alle Maas-Akarim. Respekt und Verständnis für alles. Schutz und Respekt für die Kinder, für alle Kinder und ein Grundeinkommen für alle Menschen.